Zurück bei der nächsten Folge The Witcher 3 Diese schon, wir sind schon bei Folge 5 Wir waren bei Miss Love am Jagen Und wir machen einfach mal direkt weiter Folge dem Jäger Miss Love, wir können weitergehen Warte mal, wo gehen wir jetzt überhaupt hin? Ach ja, zu den Leichen, er zeigt uns jetzt das Versteck Also, beziehungsweise das Nest von dem Greifen das Sieht noch nicht so aus Ausdauer, wenn deine Ausdauer auf Null fällt Kannst du erst dann wieder sprinten, wenn sie sich regeneriert Regeneriert weiß du? Okay, ich sehe schon was Hallo Hier war's Einer lag dort, beim Stumpf, ohne Kopf Ein anderer hing vom Ast, ausgeweidet Gedärme reichten bis Pass gut auf dich auf Ich komme schon klar Ich komme schon zurecht das ist nicht der erste Greif, mit dem ich zu tun habe. Wird wohl auch nicht der letzte sein. Hoffentlich hast du recht. Jetzt weit man's heil. Untersuche den Ort mit Hilfe deiner Hexersinne, um den... Okay. Untersuchen wir mal diese Blutlache oder was das hier ist. Stöcker. Der Boden ist schwarz, gesättigt mit Blut. Doch eine Blutlache. Dann ein... ein Lager? Lager? Die Nilfgaarder haben gefeiert. Der Greif hat sie gestört. Gut erkannt, aber dafür braucht man doch keine Hexersinne, ganz im Ernst. Was... noch was? Ähm... Was gibt's denn hier noch zu finden mit Hexersinnen, was man nicht ohne sieht? Hm... Hier vorne war schon und jetzt gehe ich einfach mal quer durch. Da hinten sind Wölfe oder so. Ach, ich Fußspuren. Okay, Fußspuren. Diese Spuren sind älter und tiefer. Schwer gepanzert. Wohl Nilfgarde. So, folge den Spuren der Nilfgardischen Soldaten. Mit Hilfe der Hexersinne machen wir. Was ist das denn? Schnell reisen. Nee, danke. Okay. Dann wurden die hier hochgeschleppt oder sind die hoch selber? Wahrscheinlich selber, oder sonst wären hier keine Fußspuren. Und du willst mir sagen, dass die alle hier drüber gesprungen sind? Ja, ja, ist klar. Was? Ich hab Leben verloren. Das sind Dienen, okay. Das Greifennest Das Greifennest oder was davon übrig ist. Oh Gott Die Leiche ist ein paar Wochen alt Der Mann hat noch gelebt, als der Greif ihn hergebracht hat Ein langsames Sterben Knochen, Pferd, Hund, Mensch Einige Monatsvorräte Oh Mann Und ein Greif Ein Weibchen Dessen Kopf nicht mehr zu erkennen ist Ne, da unten ist der Kopf Das Weibchen. Die Maden so in ihren Wunden sind schon geschlüpft. Ist mindestens seit einer Woche tot. Der andere Greif muss ein Männchen sein. Ähm... Art bestimmen. Dicker Schaft, dichte Fahne, ein Königsgreif. Ach, wir müssen alles bestimmen. Okay, dann machen wir mal das Alter. Abgenutzte Schnabelspitze, graues Haar im Fell... Zehn, zwölf Jahre alt. Greifen finden sich zu Paaren zusammen, wenn sie jung sind. Das Männchen muss etwa das gleiche Alter haben. Und dann noch zu guter Letzt die Wunden, was mit ihm passiert ist. Was mit ihr passiert ist, tut mir leid. Tiefe Schnitte am ganzen Körper. Kein Tropfen Blut am Schnabel und an den Klauen. Hat sich nicht verteidigt. Müssen sich angeschlichen haben, als es schlief. Zurücktreten. Das erklärt, warum das Männchen, dem ich begegnet bin, so aggressiv war. Er hat erst die Nilfgader hier im Wald gejagt und dann angefangen, durch die Gegend zu stromern. Stufe 2. Du hast einen Fähigkeitspunkt erhalten. Drücke Rücktaste um das Charakter... und rufe das Charakterfenster auf, um Fähigkeiten zu erlernen. Okay, Charakterfenster. Ich bin schon da. Charakterstufen. Wenn du eine gewisse Anzahl an Erfahrungspunkten gesammelt hast, erreichst du die nächste Stufe. Du erhältst Erfahrungspunkte für das Töten von Monstern und das Abschließen von Quests. Wenn du eine Stufe aufsteigst, erhältst du Fähigkeitenpunkte. Fähigkeitenpunkte hört sich doof an, egal. Diese Punkte kannst du einsetzen, um neue Fähigkeiten zu erwerben oder die Fähigkeiten zu verbessern, die du bereits besitzt. Eine Frage ist das K ist das Leertasten, Fortfahren unten auch bei euch so abgeschnitten? Das verwirrt mich gerade total. Egal. Die Farbe einer Fähigkeit zeigt an, zu welchem Fähigkeitenbaum sie gehört. Wähle eine neue, Fäh wähle eine Fähigkeit zum Entwickeln aus und klicke mit rechtsklick drauf. Ich muss jetzt unbedingt vom vom Typ Kampf machen, oder wie? Muskelgedächtnis. Erhöht den Schaden bei schnellen Angriffen 5%. Adrenalinpunktgewinn 1%. Erhöht den Schaden bei... Sch okay, genau das gleiche, nur mit starken Angriffen. Beim Parieren werden Pfeile abgelenkt. Okay, beim Zielen mit der Armbrust wird die die Zeit zusätzlich um 15% verlangsamt. Wenn, wenn Schaden erlitten wird, ist der von... Na, machen wir einfach mal... Schnelle Angriffe. Ich mache sehr oft schnelle Angriffe. Ja. Damit eine Fähigkeit Wirkung zeigt, musst du sie erst aktivieren, indem du sie auf einen frei, einem freien Fähigkeitenplatz ablegst. Inaktive Fähigkeiten sind wirkungslos. Dann machen wir das doch direkt mal. Einfach ziehen. Okay. Du kannst Fähigkeiten jederzeit deaktivieren und stattdessen andere aktivieren. <lacht> Dankeschön. Was gibt's denn noch? Diese Fähigkeit gehört zu deinem Kernfähigkeiten und ist immer aktiv. Ach so, das sind die Archni, blablabla. Erhöht die Reichweite um Art, um einen Gegner, Ausdauer, Okay. Also, überall gibt's mehr Ausdauer, okay. Was gibt's noch? Alchemie, allgemein und... Was? Kann man zum Werwolf werden, oder was? Okay. Gehen wir mal raus. So, frage die Kreuzerfrau. Unterschätze niemals deinen Gegner. Die Re diese Regel ist aus, guten, aus gutem Grund des, das Kernstück des Hexerkodex. Angemessene Vorbereitung hat schon manchen Hexer das Leben gerettet. Du solltest dir Tränke und Öle brauen oder Handwerker aufsuchen, ehe du dich den Kampf stürzt. Bei Waffenschmieden bekommst du Schwerter, während Rüstung Rüstungen anfertigen. Vor starken Gegnern solltest du einige Nebenquests abschließen, damit du Erfahrung gewinnst, deinen Charakter weiterzuentwickeln. Und, und deine Chancen steigerst, im Kampf zu gewinnen. Verstanden. Ähm. Hier ist eine Blume. So. Was haben wir denn noch für Quests? Ich glaube wahrscheinlich gar keine, oder? Das war Q. Ähm. Escape. Ne, Rücktaste, Rücktaste. Ähm. Warte, wie war das? Wie war das? Wie war das? Was wollte ich überhaupt machen? Quests. Flieder und Stachelbeeren? Ähm. Schließe den Greifenauftrag ab. Und frage nach der Kräuter... Das ist doch das Gleiche. Oder irre ich mich da? Egal. Nebenquests. dir deine Sammlung von Gwindgar Gwindgarten. Ich kann kein Deutsch. Gwindkarten. Und abgeschlossen? Nur eine. Okay. Gwindkarten machen wir dann nebenbei. Dann machen wir jetzt wirklich erstmal diese hier. Ah, Plötze, komm mal her. Wo bist du? Da. Hi. Du spawnst immer rechtzeitig. Du bist gut. Komm jetzt. Ach, hier kommst du nicht runter, ne? Das heißt, ich muss einmal hier her springen. Ein bisschen runterrennen, bis hier dieser Berg nicht mehr da ist. Und dich neu rufen. Und schon bist du wieder unten. Yay, Plötze, du hast Zauberkräfte. Du bist toll. So. Reiten wir mal zu der Kräuterfrau. Währenddessen... mache ich den Trick nochmal. Oder ich renne einfach selber, wenn Plötze keinen Bock mehr hat. Und hier wurde schon wieder ein Hase erlegt oder so. Was ist das hier? Großes Fleisch. Was ist das? Ich Lag einfach Fleisch auf dem Boden, oder wie? Egal, Plötze. Jetzt kannst du mir hoffentlich helfen. Plötze, komm her. Warum bleibst du da hinten stehen? Los, lauf! So. Okay, ab jetzt können wir wieder auf dem Weg reiten. Wo reitest du hin? Egal, dann können wir auch hierher. Geht auch. Äh, ja, hierher. Okay, gut. So, wir sind jetzt auch schon da. Frage die Kräuterfrau nach Kreuzdorn. Oha, Kräuterfrau, bist du da? Okay, ich sehe schon an ihrem Garten. Guck mal oben rechts auf der Minimap, was hier alles rumliegt. Oh, ich gehe einfach rein. Hallo Kräuterfrau. Störe ich? Gar nicht. Gib mir den Zweizahn. Das ist die... Rote Blüte? Nanu, no. da kennt sich einer mit Kräutern aus. Das wäre wohl übertrieben. Aber ein bisschen weiß ich. Zum Beispiel, dass Zweizahn giftig ist. In hohen Dosen. Niedrige sind schmerzstillend und bereiten schöne Träume. Und das ist alles, was ich für sie tun kann. War oh, das ist der Greif? Ich brauche Kreuz. wir fragen mal nach dem Greifen. Hat der Greif sie so zugerichtet? Lena? Ja. Hat sie nachts angegriffen. Sie ist durch den Wald gelaufen. Nachts? Durch den Wald? Im Krieg? Wegen eines Jungen. Die Jugend tut dumme Dinge der Liebe wegen, weißt du? Die Wunden heilen, aber sie wird trotzdem sterben. In ihrem Schädel sammelt sich das Blut. Dagegen können meine Tränke nichts ausrichten. Ich töte den Greif. Es wird keine Opfer mehr geben. Ich könnte es versuchen, ihr zu helfen. Erstmal versuchen, ihr zu helfen. Erstmal ein bisschen netter und nicht so badass sein. Also die zwei. Ich könnte versuchen, ihr mit einem meiner Tränke zu helfen. Schwalbe kann innere Blutungen beheben. Aber? Hexertränke sind nichts für Menschen. So stirbt sie auch. Ja, einen friedlichen Tod von deinen Tränken beruhigt. Wenn ich ihr Schwalbe gebe und etwas schief geht, das ganze Dorf wird sie schreien hören. Ich verstehe. Mach, was du meinst. Ich brauche Kreuzdorn. Ich suche Kreuzdorn. Weißt du, ob in dieser Gegend welcher wächst? Mhm. Am Grund des Flusses, wo er am breitesten ist. Aber du weißt, sobald er nicht mehr im Wasser ist. Stinkt er schlimmer, als ein sieben Tage alter Kadaver? Das will ich doch hoffen. Ich jage den Greif. Der Kreuzdorn ist der Köder. Es ist seltsam. Vor ein paar Jahren hatten wir Ärger mit Ertrunkenen unter der Brücke. Das ganze Dorf musste zusammenwerfen, um einen Hexer anzuheuern. Wer kann sich denn jetzt die Belohnung auf den Greifenkopf leisten? Hauptmann Peter sah so und so. Wie schön, dass den Schwarzen an unserem Wohlergehen liegt. Hauptmann Peter liegt wirklich etwas daran, Hilfgard mag in Ordnung. Mache ich mal die Eins, wobei das für mich jetzt beides irgendwie nicht wirklich, ne, zutreffend ist. Kaiser M hier dürftet ihr egal sein, aber diesem Hauptmann nicht. Der kommt mir anständig vor. Es gibt keine anständigen Männer in der Armee, nur Befehle. Du bist nicht von hier, oder? In dir steckt so viel Bitterkeit. Zu viel für eine Frau, die ihr Leben in einer Hütte mitten im Nirgendwo verbracht hat. Stimmt. Und du hast es eilig. Sonst bräuchtest du keinen Köder, sondern würdest einfach warten, bis der Greif wieder zuschlägt. Ich glaube, wir könnten ein interessantes Gespräch führen. Nächstes Mal vielleicht. Alles klar. Ich Finde mithilfe deiner Hexersinne etwas Kreuzdorn am Ende des Flusses. Am Grunde des Flusses. Okay, machen wir. Verfolgen. Alter, kann ich dir helfen? Alles klar. So, warte mal. Äh, Quests. Äh, da waren nicht die Quests. Da waren die Quests. Ähm, Hauptquest. Das ist es nicht. Nebenquest. Breite Blab. Okay. Schwalbe. Wie mache ich denn Schwalbe? Das ist jetzt erstmal um dem Kind oder so zu helfen. Und später kümmere ich mich dann um den Greifen. Tränke äh, Schwalbe mache ich mit Schöllkraut, ertrunkenen Hirn und Zwergenschnaps. Schöllkraut, wo finde ich, also Schöllkraut ja, wie sieht, ähm, wie sieht Schöllkraut aus? ähm, anheften. So. Schöllkraut sieht so aus wie, okay, und ertrunkenen Hirn. Das heißt, ich muss jetzt Ertrunkenen am Fluss finden. Wo ist hier ein Fluss? Okay Letzte willst du mir helfen? Komm mal her So, wir gehen jetzt mal ein paar Ertrunkene jagen Das Schwert kann erstmal weg Oh, hier ist ja auch schon der Fluss, das ging doch schnell, gut Äh, hier suche ich jetzt irgendwelche Ertrunkenen Das sind diese grünen Viecher anscheinend Und dann noch ganz viel Kraut Okay Aber erstmal mache ich mich auf die Ertrunkenen Da sind welche, okay Dann versuchen wir das doch mal Ich mache mal meine Silberschwert So, Silberschwert ist da äh, Feuer wird gegen die Nichts helfen Mache ich mal Ich mache mal die Druckwelle Die wird doch hoffentlich helfen können Na du, hast du Bock zu kämpfen, Alter? Okay, okay. Damit wird der erste schon erledigt. Das geht doch schnell. Ach, und der ist gerade im Kampf. Der ist abgelenkt. Komm her. Wow. Au, au, au. Oh, der macht Schaden. Oh, der macht richtig Schaden. Oh, der macht richtig Schaden. Der ist Level 4. Ich bin Level 2. Oh, muss doch nicht so krass draufschlagen. Zeit zu sterben. Oh, Flucht aus dem Kampf. Oh, oh gut, okay Erstmal Brot essen Oh Der macht sehr viel Schaden Das hätte ich nicht gedacht, okay Und was ist das hier? Ähm Egal Und da ist anscheinend ein Mörder Nein, da war kein Mörder Was ist, da? Was ist mit dir los? Ein Schlüssel ich komm grad gar nicht klar. Ich muss noch ein paar Ertrunkene finden. Oh, das Fleisch sollte ich glaube ich nicht essen. Mache ich aber einfach mal. Alter Mutant, ich hab grad Ertrunkene getötet. Ich, ich sollte, du solltest mir, ne? Zu Füßen liegen. Plötze, komm her, wir müssen noch ein paar. Ja, guck mal, so kannst du alles runterrennen. Aber wenn ich, wenn ich auf Lauf, die Reise Lauf. schaffst du das nicht mehr, ne? Binst so du fett oder was? Ist nicht nett, Plötze. Komm schon, Plötze. Wo finde ich denn noch Ertrunkene? Ja, das ist die Sache ne? Was brauche ich denn noch? Da war noch irgendwas, was ich noch gebraucht habe Alchemie Schwalbe äh, Zwergenschnaps Alkohol Ja Oder ich gehe mal oben ins Dorf Und guck mal, was Na, die langsam. anzubieten haben Da oben ich reite nochmal da oben hin Kann ja es sein, dass die irgendwie Schnaps anzubieten da. Ich glaube, das ist die Blume, oder? Kann das sein? Komm schon? Ne, das ist eine Blume. Sieht aber genau gleich aus Nach meinen Augen Okay, dann machen wir uns mal wieder auf den Weg zur Nilfgardischen Festung Wie heißt das? Ich weiß es nicht Plötzlich hat den Weg wieder gefunden Okay Da oben rechts ist das, oder? Ja So oh. aus Sorry, Leute Ich reite hier einfach mal quer durch den Wald Und es sieht so aus, als ob es hier ein Sturm Na, Leute? Ich habe gerade keinen Bock auf Kämpfen, tut mir leid Könnte es ja mit jemand anderem probieren Und da ist noch ein Ertrunkener, aber nein Hier sind mir gerade zu viele Gegner <lacht> Oh, Mann So. Barbaren. Sei ruhig. Ich will euch allen nur helfen. Ich will hier niemanden böse. Äh das sieht auch so aus. Das war wahrscheinlich eine Bußblume, genau. Das ist bestimmt auch eine busblume ja. Ähm. Waffen aufwerten, okay. Mit wem kann ich denn hier handeln? Keinem? Keine Händler in der Stadt? Hm Oder was war die... Breite zu Oder bestimmt kann das noch warten Oder soll ich erstmal die andere Quest machen? Was war das denn? Quest? Hauptquest Mit Hilfe der Hexe kreuzt dann am, am Grunde des Flusses Aha! Das war das, wo ich einfach runter musste in, in den Fluss. Noch eine Pusteblume. Die sind halt echt überall nur Pusteblumen und nicht Kreu... Nee, nicht Kreuztorn. So Was? <lacht> Was hat der denn gerade gesagt? Irgendwas mit Baden. und einmal die Woche. Lol. Ich reite dann mal doch wieder zurück. Und mach erstmal die andere Quest, weil ich glaube dem Mädchen... Oder der Frau... Kann ich später no genauso helfen wie jetzt Wenn sie eh den ganzen Tag leidet, warum soll sie nicht Nein Spaß, das sage ich nicht Das wäre ein bisschen zu heftig Ähm, und hier hinten Soll ich jetzt ein bisschen Kreuzdorn suchen Langsamer. Und mit dem Kreuzdorn soll ich dann Soll ich dann wahrscheinlich Blub Hier runter, tauch Da hinten ist etwas Kreuzdorn Ach, das war's auch schon. Jetzt muss ich zu Wesemir, was auch ich immer Wesemir getan, dazu. Ich konnte. Damit ich zu sollte tun mit hat. Wesemir reden. Alles klar. Jetzt gehen wir wieder zu weiter, Wesemir. Okay, wir machen jetzt einfach mal, was da alles steht. Ich weiß es nämlich gerade nicht so wirklich sonst weiter. Was ich mit ähm, dem Trank da, wie ich den mache. Erstmal wieder rohes Fleisch essen. Tut bestimmt gut. Alles, wird gut. Aus dem Weg. alles klar. Die alle einfach immer auch nur weil ich die mit meinem Pferd umrenne. Das ist nicht normal. Oh, oh, oh. oh. Das sieht das sieht verdächtig aus. Ich kann es nicht mal aufnehmen. Alles klar. Schade. Nicht so schnell, Plötze. Nicht so schnell, Plötze. Ich drücke aber die ganze Zeit fünf, 50 mal umschalt, damit ihr, damit plötzlich mal losrennt. Und will sie mir... Na, nicht so schnell. Alles klar. Boah, ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich... Die am Moin. Aber Langsam. ich mag diese Kinder gar nicht, die von Frauen gesprochen wurden. Das ist so unerträglich, ne? Dieser Hi, Wesemir. Ich rede mal mit dir. Ja? Was ist denn, Wolf? Ich habe einen Vertrag für einen Greifmann genommen. Er weiß halt gar nichts davon. Es gibt gute und schlechte Neuigkeiten. Die gute zuerst. Der Hauptmann der Nilfgardischen Garnison weiß, wo Yennefer hin ist. Die Schlechte. Wir müssen den Greif für ihn töten. Was sollte er sonst von zwei Hexern verlangen? Weiter, sag mir, was du weißt. Der Greif hat sein Lager verlassen. Wir müssen einen Köder auslegen und eine Falle stellen. Und? Wie geht's voran damit? Ich habe ein paar Informationen über den Greif. Kurz habe ich schon Informationen. Ich habe ein paar Dinge erfahren. Er ist ein Männchen und hatte ein Nest im Fuchswald. Die Nilfgaarder haben das Nest niedergebrannt, sein Weibchen getötet und die Eier zerstört und geglaubt, das Problem wäre gelöst. Hm, immer das Gleiche. Statt einen Experten zu holen, versuchen die Leute es selbst und machen alles noch schlimmer. Kreuzdorn habe ich schon. Ich habe den Kreuzdorn. Das sollte klappen wie am Schnürchen. Intensives Aroma. Gestank wohl eher. Du Stadtjunge. Verwesung. Dung. Pisse. Das sind übliche Gerüche auf dem Land. Weißt du noch? Die Jagd auf den Zeugel in dieser Müllhalde in Dreiberg. Du hast den halben nächsten Tag gebadet und dich geschobt. Wie könnte ich das vergessen? Wirst du je aufhören, es zu erwähnen? Schön. Wenn alles soweit ist, sag Bescheid. Dann legen wir los. Ja, Zeit für die Falle, ne? Ich habe ja alles. Ich bin bereit. Warten bringt nichts. Suchen wir einen guten Ort für einen Hinterhalt. Ich weiß schon einen. Die andere Flussseite. Da sind Felder und ein Wäldchen. Viel Platz und weit genug weg, dass uns niemand in die Quere kommt. Gut, wir treffen uns dort. Okay, bereite dich auf den Kampf gegen den Greifen vor. Äh, bereite dich auf den Kampf, indem du den Trank Donner herstellst, Drücken wir rüber, die Alchemie Donner. Ja, ich habe schon herausgefunden, wie das funktioniert. Äh, Donner. Ja, das baue ich doch jetzt. Okay, einfach mal herstellen. Was bringt denn Donner überhaupt? Habe ich jetzt gar nicht gelesen. Bild nach oben, Bild unten oder drück auf die... Inventar... Tränke. So, hier habe ich Donner. Das füge ich dann mal... nee. Ähm... Angriffskraft 30%. Ach, das kann ich ja hier einfügen. Genau. So... R, F Jetzt kannst du diesen Trank im Spiel verwenden Drücke R, um den Trank im ersten Platz zu aktivieren Oder F im zweiten Oder auch Z Alles klar Okay, jetzt haben wir Donner Und im nächsten Und im nächsten Part werden wir dann Den Greifen vernichten Beziehungsweise es versuchen Ich hoffe es hat euch gefallen Das wollte ich auch sagen ähm, bis zum nächsten Mal, euer Hikyu. Einen schönen Tag euch allen noch. Tschüss.